Hochschaubahn fahren, Lkw-Luft schnuppern und schießen. Um das geht es heute im Logistikzentrum der Salzburger Wenn euch das gefällt, Daumen hoch und ich würde sagen, wir starten jetzt mal so richtig los. Im Logistikzentrum der Salzburger G laufen alle Waren für die Monteure, aber auch für die Kunden der Salzburger G zusammen. Hier lagert alles, vom dicken Stromkabel bis zur TV-Box für das perfekte Kabelfernseherlebnis. Im Büro trifft Markus Otto Reichl den Leiter der Logistik. Servus Otto, Christi. Hallo, Christi. Ja, herzlichen Dank für die Audienz, schön, dass wir da sein dürfen. Freut mich, ja. Du, reden wir mal ein bisschen über die Hard Facts. Wie viel Ware wird denn da für die gesamte Salzburg gehen, bis Bundesland Salzburg umgeschlagen? Also bei uns ist von, von Wasser, von Gas, von Fernwärme, von Strom, vom Lichtwelleitermaterial bis Büromaterial und Werkzeuge, also wirklich quer durch die Bank haben wir für alle Sparten also, alle Artikel, die gängig sind, die es gebraucht werden, haben wir alles da. Das heißt, alle Waren, die die Salzburger G werden hier in der Breitenfutterstraße geladen? Genau, ja. Also, wir machen auch einen Transport fürs ganze Bundesland. Also, wir, wir, wir rollen zum Beispiel im Flachkauf direkt auf die Baustellen und in die, in die Gebirgsgauen, von Golling von Abfang bis, bis St. Jan, so Safolden und eine, fahren wir an die Geschäftsstellen und Betriebsleitungen, fahren wir dreimal in der Woche. Und die werden von uns versorgt und die transportieren uns dann weiter auf die Baustelle. So weit fahren wir heute nicht, ja. aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Das machen wir. Legen wir los. Was haben wir jetzt da ganz genau vor? Ja, Markus, da ist der Wareneingang. Also jetzt schauen wir uns das an. Jetzt buchen wir einen Wareneingang mit dem Handheld-System und da ist eh schon ein Lieferschein da. Den kannst du jetzt gleich nehmen. Und kannst ihn gleich abschießen. Als erstes brauchst du die Bestellnummer, mhm. dann die Lieferscheinnummer, dann die Artikelnummer und dann quittierst du die erste Position. Okay. Gell? und eine Gleitsichtbrille brauche ich auch gleichzeitig. Ja. Ah, das wird schon nicht schlecht, gell? Ja. Also wenn, wenn, natürlich ist so unser Lieferant, also alles das erfüllt, wenn er die Bestellnummer drauf hat, die Lieferscheinnummer und die Artikelnummer mit Barcode, dann wird natürlich das für uns das Arbeiten schon wesentlich leichter. Verstehe. Ne? So, jetzt schauen wir mal, was drin ist. Oder? Ja genau. gleiche Lieferung. Das ist ja wie Weihnachten, Amazon-Backerlauf so machen. Ja, das geht so wir sagen, was drin ist? Was ist ja, das jetzt noch? Ja, das sind Kabelschellen. Wieso gibt es jetzt auch? so, da wird das Kabel befestigt. Im Schaltschrank werden mit diesem die Kabel befestigt. Und das heißt, jetzt lagern wir ein, oder? Jetzt lagen wir ein. Wir haben einen Auftrag da. Aber nicht mehr die schön, sondern. Nein, wir, da haben wir so, jetzt haben wir noch nicht. Also das da hier, oder? Das sind Schrumpfschlauch, ist das? Und du klickst durch den Auftrag an. Und du lagerst das jetzt da ein. Jetzt siehst, jetzt, jetzt arbeitet das System schon. Ich Shuttle schon. Ja genau. Das heißt, die Schlumpfschläuche werden dann abgearbeitet. Schrumpfschlauch. Die Schlumpfschläuche. Schrumpf. geschrumpft. <lacht> das heißt, man schrumpft hinein, das wird heiß an. Das ist ja Kleber innen drinnen, das kann auch heiß an, also mhm. kleben und dann, dann zirckt es zusammen und das schrumpft. Es wird dann dicht. Ich finde, das ist viel kreativer, wenn man das Schlumpfschläuche ja. nennen. Siegst, würde. Du jetzt, da jetzt. jetzt hast du das natürlich da. Jetzt hast du den Vergleich, was gewaltig ist. Mhm. Du siehst den Schlumpfschlauch, siehst du da, da das Bild? Das das du siehst jetzt schon, also die Artikelnummer 2412, da müssen wir jetzt 100 Stück. 2412, was wir vorher mhm. gesehen haben, ist genau da. Du kannst da einen Quervergleich machen. Mhm. Du siehst, das ist das Richtige. Und das wird jetzt da dazu gelagert, deine 100 Stück. 24, 12, 12 an wie Weihnachten. Ja, ja genau. das ist jetzt das Weihnachtseinlagern. Ja, jetzt, das hast du von der Schacht, Lausse. Also, wir haben es gelernt, die Lagerfläche heißt Shuttle. Und wie viel Shuttle hat das Salzburg? Okay? Also, wir im Logistikzentrum ja. haben vier Shuttles. Wie viel passt da eine? Und insgesamt haben das 1000. Quadratmeter Lagerfläche, also pro Shuttle, sind es 250 Quadratmeter Lagerfläche. Man muss sich vorstellen, das ist ja dann drinnen komplett verdichtet, du verlierst ja da keine Höhe, weil du da wirklich jeden Fachboden obereinander einfahren kannst. Und bei jedem Mal einfahren wird die Höhe gemessen und da schaut er sich wirklich genau, wo er, wo er Platz hat. Mhm. Also sehr effizient, die ganze Geschichte. Ja, das ist geerntet, ja. Ja. gewaltig. Ja. So, Markus, jetzt gehen wir zum Hochregal. Ja. Jetzt schauen wir uns das an. Dann sicher da sich Aufträge da. Das ist ja alles so hoch, also ist ja schon alles quasi Hochregal, ja, oder? Das ist, aber das ist ja vor kurzem erst erneuert worden, oder? Ja, das ist komplett erneuert mhm. worden. Also vom Boden angefangen bis zu der Regale, also bis zum Regalbediengerät. Die Halle ist 17 Meter hoch und das Regalbediengerät fährt auf 14,5 Meter auf. Wir haben insgesamt 1584 Lagerplätze. Und jetzt siehst du da ist ja sehr gut der Wolfgang dabei. Der macht jetzt, da grad, das ist das SP-Material und schon ist er wieder weg. So schnell geht's. Du Otto, äh, ich habe gerade eine TV Plus Box gesehen, die wird ja sicherlich auch von da verschickt, ne? Modem, TV Plus Boxen, also Endkundenprodukte, werden von uns verschickt und das schauen wir uns jetzt an. Da gehen wir jetzt runter. Ja. Um ja? Okay, super. super. Irgendwer muss es noch sauber machen. In welchem Warenwert liegen da jetzt Waren im Lager? Also im Lager liegt der Warenwert von 5,4 Millionen Euro. Mhm. Also das wow. heute ja klar, ist jetzt ein bisschen her. Wir haben uns aber in der Sicherheit daher liegen lassen müssen, aufgrund von Corona. Mhm. Und da hast du hast natürlich, da kriegst du nicht jede War sofort, weil es gibt einfach Engpässe und du musst einfach die Artikel bei uns, also Vorräte, haben, okay. weil du kannst ja nicht eine Baustellstellung. Und Versorgungssicherheit. Genau, die Versorgungssicherheit ist bei uns wirklich wichtig und darum. Ist auch das total ein wichtiges Thema, dass wir wirklich die Materialien vor Ort lagern haben. Gell? Da sind Artikel dabei, die kriegst du einfach nur so zum Kaufen. Die Artikel, die wir teilweise gefertigt werden von, von Schalter, die haben eine lange, lange Lieferzeit. Und die brauchst du, wenn du irgendeine Störung hast, musst du das einfach vorrätig kommen. Und jetzt schauen wir uns das an, was für uns alle voll für wichtig ist, nämlich einerseits Internet und Fernsehen, ja, oder? Stimmt, ja, da gehen wir jetzt her. Und da verschickt man. Da wir schon ja. weg. Und schon da siehst du es da. Christoph arbeitet schon fleißig. Was, grüß dich. Da hat er gerade eine TV-Box in mhm. der Hand, die ist eigentlich schon fertiggestellt für den Kunden. Die nehme ich gleich und haue damit, oder wie? <lacht> ja, genau, sozusagen. <lacht> Nein, du siehst zum Beispiel, die ist, so ja. da ist schon Da steht die Lieferantenanschrift auf. Es kommt tagtäglich zu uns der Postler, nimmt die jeden Tag mit und geht zum Versand. Und da werden auch die Modem verschickt, da hat er zum Beispiel schon Modem hergerichtet Und da hat er seine, seine Aufträge mhm. und da kommissioniert er halt einen Auftrag nach dem anderen runter. Es ist am besten, ja. wenn man erstmals das Gerät rein tut Und die dazugehörigen, äh, das, das dazugehörige Zubehör, mhm. wie natürlich die Anmeldezettel, den Rück Rücksendeschein und die Anleitung und den Rücksendezettel für alle Fälle. Mhm. So, und dann so zuklappen und dann so zusammenfalten. So? Genau. So? Richtig. Ja. So. Und dann. Da den Aufkleber. Empfangen. Den müssen wir empfehlen, genau. Und dann so zu machen. So, da Ja, perfekt. Markus, du bist wahrscheinlich von uns aufgenommen. Ja, super. Ja. Und wer darf es jetzt freuen? Die, die Frau Ursula aus dem Flachgau kann sich jetzt über ein TV-Plus-Gerät freuen. Ne? Ja, super. Gewaltig, ja. Jetzt haben wir die Telekom-Geschichte. Aber Smart Meter ist ja bei uns ja auch ein großes Thema, weil ich gerade die alten Zähler da vorne Smart Meter ist ein Riesenthema. Da gehen wir jetzt zur nächsten Station. Da siehst du jetzt die alten Zähler noch. Ja. Das sind nur die Ferraris-Zähler, die diese analogen Zähler, die was wir mit dem Markt haben. Und, dann, und jetzt wird es auf digitale Zähler umgestellt und da mal abholt so eine, und da gehen wir jetzt hin. Das heißt, das da wird von da alles verschickt. Ja, ja da wird alles, die werden, die, jetzt werden es derzeit abgeholt bei ja. uns. Wie viele Smart Meter, von wie viel sprechen wir da? Ja, von was die jetzt oh, ausgeholt oh, werden in, die, in oh, nächster oh, Zeit. Gell? Wahnsinn! Ja. Das heißt, da hinten sind die Smart Meter. Das da sind, da sind, da sind die alten, die werden entsorgt, schätzen wir das? das sind die die alten Zähler die werden jeden, jederzeit entsorgt und ja. da sind schon die neuen Smart Meter Zähler. Ja, fesch, das das ne? ist Du gewaltig. Ja, super. Ich, tue mal, ich tue mal einen raus. Ich kriege ihn nicht raus. Ja. Und du, also wir müssen bei der Zuteilung: da wird jeder einzelne Zähler wird abgeschossen mhm. und wird dann demjenigen, der was die verbaut, also zugeteilt. Mhm. Das, das heißt, da die abschießen die... hat jetzt nichts mit Tontaubenschießen zu tun, Nein, oder? Nein, nicht direkt. Aber wir schießen da nur so die Inventarnummer ab. Das heißt, und einscannen quasi oder ja, ausprobieren, genau, wird eins ja. Und wird dann zugeteilt und jeder einzelne Monteur weiß dann genau, was er für die Zähler ausgefasst mhm. hat. Und dann hat er den sozusagen auf sein Fahrzeug zugeteilt und dann fährt er hin zu dir, mit deinem Haushalt, montiert er den mhm. bei dir, schießt ihn wieder ab. Mhm. Dann wissen wir genau, aha, der ist bei Markus mhm. Viertbauer montiert. Super. Mhm. Und schon gehört er dir. So, Markus, jetzt wird es ernst für dich. Okay. Jetzt geht es ins Freilager. Jetzt musst du einen LKW abladen. brauchst natürlich auch einen Helm dazu, mhm. weil ohne Helm fahren wir nicht. Mhm. Dann wirst du einen LKW beladen, dann hast du auf die Baustelle und auf der Baustelle wirst du dann abladen mit dem Kran. ist super. Und das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist daheim wegen der Frisur. Oh, Aber das macht ja. nichts, wenn du die Frisur ich hab in kein gell. Gell? Das ist doch immer <lacht> schon so gewesen. <lacht> Ja, jetzt habe ich glaube ich alles, oder? Was wir brauchen. Ja, Markus, jetzt, jetzt hast du die Fernbedienung in der Hand. Ja. Jetzt gehen wir zum Fahrzeug. Und du bist jetzt der, der die Fernbedienung bedient. Auf und runter. Und das hängen wir jetzt, mal, jetzt hängen wir mal die wir an, die da drauf sind. Das sind Kai 610. Jetzt fährst du mit der Fernbedienung mal ganz kurz runter. Das ist langsam und jetzt drück ich schnell drauf. Ja, genau. Stopp, stopp, stopp. Jetzt hängst du, jetzt hängst du das mit dem Flug rein. So und das Wichtigste dabei: Einfach cool schauen. Oh. Genau, ja, passt ja, los now wir. Ja. Ja. So erledigt. So, Markus super, das gemacht. Hast du zwei, zwei Stunden braucht, aber es <lacht> wird <lacht> schon werden. alle also Übung ist schwer, der Anfang ist schwer, aber das gehen wir hin, gell? Warten wir, bis es weitergeht. Also jetzt muss ich rausfahren jetzt, und was holen, oder? Jetzt geht es auf die Baustelle. Wir müssen ja. ganz dringend ein Rücklammematerial holen. Und dort geht es am LKW. Okay. Ja. Das heißt, ich hole das jetzt. So, du, Otto, danke. Ja, für die bitte. Führung, gell? Ja, gern komm War echt ja. cool und ich bin dann mal weg. Ne? Super, das kenne ja. Ein Kerkeling, So, ja, dann jetzt ein LKW und gute Fahrtwünsche. Ja, Markus, wunderbar. Viertel. Ich habe es ein bisschen trabig, weißt du? Ja, ich weiß. Das war Hinter den Kulissen der Salzburger G. Und wenn euch dieser Film gefallen hat, hier gibt es noch mehr davon. Und wir freuen uns natürlich über ein Abo. Und jetzt geht's los. Ich habe meinen Führerschein vergessen, super.